Zuvor Und ich dachte, hey, mach diese Challenge, die du die ganze Zeit machen wolltest. 24 Stunden in einem Auto zu sitzen. Wenn ich es nicht schaffe, 24 Stunden am Stück in diesem Auto sitzen zu bleiben, ohne rauszugehen, dann lösche ich ein Video von meinem Kanal. Ich habe zwar im Wetterbericht geschaut, es gibt keine Minusgrade heute Nacht, aber es wird trotzdem kalt. 24 Stunden ist eine lange Zeit, wenn man sie richtig verwendet. Guten Tag. Ich hätte da mal was dabei. Nail it. Und die Audioqualität wird wahrscheinlich gerade in den Keller gegangen sein, weil ich zur GoPro wechseln musste. Ich sitze halt hier rum. Mach gar nichts. Das ist aktuell mein Leben. Hallo. Hi. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hm? Kannst du vielleicht den äh, Kameraakku anschließen und mir dann morgen früh, wenn du in die, in die Arbeit fährst, Aha. sozusagen mir wiedergeben? Kann ich machen. Hättest du hättest echte Kerzen nehmen können, dann wäre es ein bisschen warm. <lacht> ja, und ich würde das Auto abfackeln. Oder was? Oh. Also wirklich, was denkt sich Papa? Echte Kerzen. Möchte er, dass das Auto noch kaputt geht, wie es schon ist? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Tee noch irgendeine Wärme hat. Ich werde mal nachgucken. Würde sowieso nicht schaden, ein bisschen Wärme wieder zu kriegen. Weil ich meine, ich, ich schätze aktuell sind die Außentemperaturen wie im Kühlschrank. Also könnte ich auch so gut 24 Stunden im Kühlschrank verbringen. Das würde keinen Unterschied machen. Ich muss sagen, obwohl es natürlich schwer ist, für mich, weil ich es im Winter mache, es ist es auch leichter für mich, weil ich es auf dem Parkplatz vor unserem Zuhause mache. Wenn ich irgendwo hingefahren wäre und mich hingestellt hätte, was ich gar nicht hätte machen können, weil meine Mutter funktioniert nicht. Äh, aber wenn ich die Challenge im Sommer gemacht hätte, irgendwo anders als zu Hause. Dann hätte ich mal nicht schnell irgendwas besorgen können, was ich brauche, was ich vergessen habe. Aber ich glaube, Papa kommt wieder. Ich sehe ja nichts, weil... Naja, die ganze Scheibe ist beschlagen, aber schauen wir mal. Hallo? Tag. Mein Hui. Mein schi. Gute Nacht. Nee, noch nicht. <lacht> Aber fast. Gemeinheit, die beiden, die werden jetzt wahrscheinlich äh, Abendessen meine Lieblingsserie gucken und entspannen. Ich währenddessen kann einem Teelicht zugucken und meinen Tee schlürfen. Oh, ist der warm. Oh, schau mal, es ist so die Decke, du bist die Decke. Wo ist hier ein Ende? Das heißt, irgendwann ans andere kurze. Seite. Hier, die muss da runter. So. Nicht doppelt. Im Sitzkissen und unter der Decke. So ist das doch gemütlicher. Es kommt nicht sehr oft vor, dass man die Möglichkeit dazu hat, einmal nur das zu machen, was man möchte. Zum Glück habe ich diese Möglichkeit ein klein bisschen mit diesen YouTube-Videos. Denn die Welt steht mir offen. Ich könnte jedes beliebige YouTube-Video machen, das ich möchte. Ob seriös oder Comedy, ob Infovideo oder Challenge, vollkommen egal. Ich kann machen, was mir in dem Moment gefällt. So, wir haben, glaube ich, 9.33 Uhr. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast acht Stunden in diesem Auto. Und um ehrlich zu sein, mittlerweile finde ich es deutlich bequemer wie vorher. Scheint seltsam, aber ich meine, ich habe ungefähr ich hab vier Schichten. Und ich habe mein T-Shirt, ich habe meine Jacke, Schlafsack und meine Decke. Ich bin richtig schön eingekuschelt. Bevor ich schlafen gehe, gibt es noch eine Sache, die ich machen muss. Ich hatte vier Tassen Tee. Es ist Zeit. Also entschuldigt mich, während ich kurz die Kamera ausmache, denn das, das geht euch wirklich nichts an. Yay, bin fertig und es hat nur ungefähr sechs Minuten gedauert. Ja, ich werde dann schlafen, denke ich. Zumindest schlafen probieren, ich weiß noch nicht, wie gut das funktioniert äh, bei der Kälte. Zum Glück glaube ich, dass es nicht kälter wird wie jetzt, also wir sind bei schätzungsweise ja, so, ja so vielleicht 0 Grad ungefähr und äh, wenn es nicht kälter wird, damit kann ich leben. Ich schätze, während ich hier die Lehne runter tue, äh, erzähle ich ein bisschen über die Ansicht meiner Eltern dieser Challenge gegenüber, beide meinten. Aber es ist doch so kalt und komm doch rein, fake doch zumindest die Nacht, aber ich mache das hier nicht für Video-Content, ich meine, es gibt so viele andere Möglichkeiten als 24 Stunden in einem Auto zu äh, leben, aber ich mache das Ganze, weil ich mir selber die Challenge setzen wollte, ich wollte selber herausfinden, wie schwierig ist es. 24 Stunden an einem Ort gefangen zu sein. Bisher muss ich sagen, es ist zwar schwierig, aber möglich. Und so werde ich die Nacht verbringen. Ich werde mich nicht umziehen, ich habe gar keine anderen Klamotten dabei. Ich bin sowieso extra in Jogginghose. Also dann, gute Nacht, schlaf gut. Na, ja, du auch. Na, solltest du aufwachen, es soll total kalt sein, Weise Bescheid. Es ist keine Schande aufzuhören. Natürlich. No, alles klar. Jo. Bis denn. Jo, bis morgen. Jo. Ciao. Ciao. Hab ich's nicht gesagt. Es ist keine Schande aufzuhören. Ja, nur dass ich ein beliebtes YouTube-Video löschen muss. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Also dann auch an euch. Gute Nacht. Guten Morgen. Also es ist momentan 8.25 Uhr. 8.25 Uhr, das heißt... 19, Uhr. Nicht mehr ganz 5 Stunden. Genau wie ich es geplant hatte. Aber leicht wird es, glaube ich, nicht, weil, wie man sieht, es ist immer noch kalt. Und alle Scheiben sind zu, heißt, ich kann auch nicht äh, zeichnen. Ich kann ein Buch lesen, wahrscheinlich. Aber es ist verdammt kalt, immer noch. Kühlschrank frisch. Hallo. Morgen. Morgen. Es äh, ja. sind äh, ja. 4 Stunden und 20 Minuten noch. Ja. Du, ich melde mich gleich wieder bei welchem Telefon. Ah, okay. Na, okay ciao. Ich glaube, es wird einfach jetzt 4 Stunden Radio, 20 Minuten aufräumen und dann raus. Ja. Mhm. Ich habe hier noch diese Walnüsse in der Tüte drin gehabt. Äh, keine Ahnung wieso, ich habe ja halt keinen Nussknacker dabei. Probieren wir sie mal zu knacken, irgendwie. Nur noch etwas weniger als zwei Stunden übrig. Mittlerweile bin ich mir eigentlich sicher, dass ich das hinkriege, weil mein, ich aber sonst nichts zu tun. Außerdem, ich habe noch genug Snacks, ich habe ganz viel zu trinken noch da. Äh, und ich glaube, ich habe jetzt schon seit eineinhalb Stunden auf meinem Handy gesurft bei 1% Akku. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ähm, die Scheiben sind immer noch beschlagen, aber zumindest wird die Temperatur jetzt wärmer, also wird es auch mittlerweile angenehmer. Ich glaube, ich könnte sogar die Decke loswerden. Oh, Platz bewegen. Oh, ich glaube, ich habe meine Füße nicht mehr seit Stunden bewegt. Oh, oh. So, und wie sich rausstellt, in diesem relativ feuchten Auto zu schlafen, sorgt dafür, dass man. Am Tag danach nochmal aufs Klo muss. Ich habe gehofft, eigentlich keinmal zu gehen, aber ich war gestern schon einmal. Und ich werde jetzt wohl nochmal gehen müssen. Sozusagen vielleicht zweites Frühstück, slash Snacks, slash vor Mittagessen. Jetzt fängt es an zu graupeln. Hallo? Was soll denn das? Du hattest so kalt. Ne, so kalt ist es nicht mehr. Ja, schon. Ich hab's schon kälter gehabt. Gut. Ich hab's im Auto auch schon mal kälter gehabt. Ja. Toll. Nur noch etwas mehr als eine Stunde vor Schluss und jetzt fängt es an gescheit zu graupeln. Sammelt sich schon auf dem Scheibenwischer bei der Windschutzscheibe. Hoffentlich wird es aufhören, bevor ich hier aussteige. Nur noch eine halbe Stunde bis zum Ende der 24 Stunden. Und ich glaube, so ganz langsam wird es Zeit, den Müll hier im Auto mal aufzuräumen. Weil ich habe da so ein bisschen Zeug rumliegen. Überall. Und das an sich dauert schon relativ lange. Und ich möchte nicht länger in diesem Auto verbringen, als ich eigentlich muss. Aber zuerst muss ich aus diesem Schlafsack raus. Zwei. Und jetzt. Sagt einmal. Raus. Und jetzt die Füße wieder. Äh. Oh. Freiheit meiner Beine. Und ich habe Füße. Wow. Also was war mein Fazit nach, der, nach ungefähr 23 Stunden in diesem Auto. Ähm, es ist eine, nennen wir es, interessante Challenge. Denn viele haben sie schon gemacht, aber viele haben sie auch schon geschafft. Aber es ist nicht so leicht, wie es in den Videos immer aussieht. Am liebsten würde ich selbst jetzt sofort aus dem Auto aussteigen, weil es ist einfach sinnlos, in, einem, in einer gewissen Weise hier weiter zu sitzen und es zu machen. Würde ich diese Challenge nochmal machen? Nein, auf keinen Fall. Selbst wenn das Wetter schön ist, äh, und mehrere Leute dabei sind, mit denen man es zusammen machen kann. Es gibt bessere Wege, 24 Stunden gemeinsam zu verbringen, als in einem Auto zu sitzen und, naja, nichts zu machen. Es wird für mich schon schwierig, wahrscheinlich ein gutes Video draus zu machen, weil ich einfach so viel Bullshit gefilmt habe in diesen 24 Stunden und das dann in ein anschaubares Video zu machen, welches nicht allzu lang ist, wird relativ schwierig. Aber, ich, aber macht euch keine Sorgen, ich krieg das schon irgendwie hin. Äh, kleine Situation. Einen Schuh habe ich an, aber den zweiten finde ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ist der unterm Sitz oder ist der woanders? Jetzt wird's unbequem. So, ich habe meinen zweiten Schuh gefunden und ich glaube, ihr hättet bei dem auch ein bisschen suchen müssen. Ich zeige euch nämlich, wo er ist. Es ist soweit, Leute, noch eine halbe Minute ungefähr und dann ist, sind die 24 Stunden vorbei. Was eine langweilige Challenge. Und deswegen freue ich mich so sehr drauf, den ersten Schritt wieder in die Außenwelt zu tun. Da ist er. 24! In diesem Auto. Ich glaube immer noch nicht, dass ich das wirklich gemacht habe. Pff, Mann, ey, was eine kalte, langweilige, nervenaufreibende Challenge ist. Nie mehr. Nie mehr mache ich das. Gott sei Dank. Es ist es vorbei. Und wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet... Ich habe was zu erledigen. Und so verbrachte Jochen die nächsten vier Tage in seinem Zimmer, an seinem Handy und Computer. Also alles wieder beim Alten.